Ja hi und willkommen. Mein Name ist Danilo P. Und mein Name Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zuletzt bei Yoshi's Woolly World. So. Ja, wo sind wir denn? Ja, wir sind dieser Farbklecks und der pinke ne? Ja genau. Offensichtlich. Ja, ganz richtig. Was erwartet ihr euch? Ja. Ah! Ah! Ah! Ah! Los, das ich habe hab mich erschreckt. Nein, das sind wir. Das sind diese Dings hier, in dieses, dieses Eishörnchen gehen. <lacht> ja. oh, ein eis ich hätte jetzt gerne ein eis was sagst du dazu Tan joshi nein da alles klar ich tan mich durch die level durch der wird mich nicht kommen sehen oh, Scheiße, wir haben nicht genug um alles zu holen okay ich spiele ohne aber versteckte ja ja er ist tarn Yoshi. ich bin immer noch frost joshi genau wie, wie es sich gehört er ist grün, ich und Blau. Ja, wie es nicht gehört. Ja. Oh my god. Oh. Ah. ah, das erinnert mich an Yoshis Island. Das letzte Level hatte auch diese, diese Fliege. Alter. Und auch, ah. ich oh. Okay. Okay. okay. Warte, da war noch was. Oh Gott, das Comic, ich sehe ihn. Der kommt jetzt auf uns zu, ey. Oh, ey. Ich habe doch gesagt, der kommt auf uns zu. Wow. Ah. Oh gut. Ja mal gut. Ist er den gesehen? Nee. Ah. Was ist ein Notzeug am rumfliegen, ey? Ah, das Alter, nicht. Das kam ich getroffen? Ja. Stell halten. Oh mein Gott, das ist eine blaue Wolle. Haben wir nicht schon genug blaue? Nein, oh, nicht sterben. Äh, nein. nein, ich kam gerade zurück. Ich kam gerade zurück sterben. Warte, ich es war. Nein, ich wollte ihn treffen mit einem so. Jetzt haben wir den auch für das Museum freigeschaltet. Ganz wichtig. Genau. Ah. Also jetzt selber ausgeschossen. Ich habe nichts gedrückt. Ah. Ich war gerade mal am Essen. Nein. Lass, lass mich doch nicht essen, werde ich auch mal am Essen. Es ist es ein paradoxum Ja. Vorsicht, Kamek. Ja. Ich Versuch die. nicht. Vorsicht, Kamek. Habe ich dir nie was gegeben, so. Vorsicht, Kamek. Das ist der ja das ist genau wie Feuer hier. Vorsicht, Feuer. Feuer. Du bist der Kamek. Aber... Ja, so ein Vogel, ey! Warte, wir lassen hier. Her. Warte! Boom. <lacht> ich wollte gerade sein, lassen lassen dass wir jetzt mal die Kamiko vorbeifliegen. Ich hab. Die drehen sich. Oh. Dreck. Uh. sieht ist sehr einfach aus ha! ich meine wir sind ein paar verfreckt aber ja ich habe ich habe ich habe die fresse gegeben ah. nein nein nein können wir den auch schlecken ne Oh, ich weiß schon, was wenn Yoshi daraus wird. Ja. Ja. Daraus wird Karmic Yoshi. Ja, okay. Das. Macht Sinn. Macht. Uh, Hilfe. Oh. Gib mir das. Gib mir das. Hast du gesehen, wie ich die Blume eingesammelt habe? Wie ich ja. sie eingesammelt habe? Ja. In die Fresse. Nein, die Flasche. Oh, Bonusspiel. Muss Bonus spiel Bonusspiel. spiel das spiel Warte mal. Okay. Gehen wir erst rein. Ja. Okay. Welche super tollen Power Rangers verwandeln wir uns jetzt? Flugzeug. jetzt kommt der Kamek. kap modus aktiviert Ja. gehen? Ne? Ja heute echt mal spielen ey. ja ich auch aber irgendwie auch nicht hab keinen Bock auf Verzweiflung echt ein schwieriges scheiß schwieriges Spiel ist Alter ich gehe mal oben lang Schau, wie da wieder unten sitzen Alter ich weiß überhaupt nicht was hier los ist ich ich hab Wolle. Wolle gut. Ah oh Gott. Ah oh, mein Finger bewegt. Ah, we did it. Wir haben alles gefunden. Ja. So. Ah. also mal hier, okay. Okay, wir können auch sogar noch mehr. Ah. Bam. Hast du das gesehen? Ja. Hast du den gesehen? Habs ja nicht, dass wir hier Vorfahrt haben. Ja. Den ah. ja. gesehen? Ich glaube, wir kriegen mal alles. wenn wir so weitermachen? Oh, Alter, aus also, dem Alter, äh. was ist denn hier los? Ist hier Vogelorgie oder was? Ich glaube ja, ne? Ja, das sind die Vögel. Hitchcock. Hm. Hitchcock-Disaster. Nein. Habe ich aus dem Ei raus. Habe ich, ja. ich glaube nicht. Der wird zu Carmen. Sie sind irgendwie andere Farben. Äh, die Brille ist schwarz. Ja, okay. Er ist rot. Den seinen Stab oder was? Ja. Er äh, kriegen noch keinen Stab. Müssen wir eigentlich hin? Ja, da oben auf die Dinger nehme ich dann an. Äh. Die da. Was? Überhaupt nicht nervig hier. Nein. Dreck. Nein. Nein nicht auf mich. Nein. Das ist ja überhaupt nicht nervig. Nein. Nein, das gibt's weiß nicht. Also gut. Ja, ich, ich, ich hab's. Nein, wir haben die Blume verpasst. Nein. Komm nicht so raus hier, ey. Wir können ja halt nur den offiziellen Weg hier machen. Ja, ey. Und kannst jetzt Comic? Was? Wo bin ich nachgelandet ey. Ich wollte jetzt gerade fragen, kannst du es mal bitte in Ruhe lassen, Karmik, aber nein. Er sagt einfach nein. Ups. Du bist für einen viel e und schaffe ich. Ja. Oh nein! Au! Nein. Oh Nein. Ist weiß. Das ist wirklich zu komisch. Also den seine Ärmel, oder? Schau oh. oh ja. Oh Gott. Oh. Boom. So Boom. Schakalaka, so oh. schakalaka. So. Boom. Schakalaka. Boah. können das doch nicht ernstemachen können die nie machen na was sie jetzt, was du jetzt? Ha, haben es geschafft dum, dum. Dum, dum. er hat ja gedacht was passiert wenn er die ganze Zeit uns vorbei fliegt ja meinte wir, wir können uns da davon abschrecken nee, wir sind ja hier um die Welt zu retten ja. oh. Oh, das war gerade mein Telefon. Man hat mich angerufen. Hm. wir gut war das. Ja. Ja. Ah, das vielleicht haben da auch mal jemand geworden. Ja, hallo. Korrigiere. <lacht> Aha. Geh weg! Wenn ja, du weg! Ich hab's sowieso gewonnen! <lacht> Stellt er sich einfach vor mir, ey. Nee! Oh, du wurdest sogar schon zweimal angerufen! Okay! Oder jederzeit einen Schnitt machen! Ähm, ja, ich glaube, dann wäre es jetzt mal eben der perfekte Zeitpunkt, ne? Jo. Tatsächlich ist es Kamek, Yoshi. Ja. Habe ich so gesagt. Okay, dann äh, gibt es hier eben einen Schnitt. Jo. Puff. Und da geht's es nach oben. Um. Also, äh, bis gleich. Jo. Okay, kann weitergehen. Sorry, dass du jetzt ein bisschen was wegschneiden musst. Kein Problem. Das, ja. Okay, uh, so, da sind wir wieder. Ja, weiter Jeder musste ein wichtiger Anruf getätigt werden. Aber jetzt sind wir wieder da. Und, ich. Und was, ne? Weil das ist das letzte Level. Warum da mal trinken, oder was? Ja. <lacht> okay. Wir, wir müssen eben. Es muss eben was getrunken werden. Es ist Baby, Baby Bowser. Also okay, ich wollte schon sagen, ja, es ist nicht Bowser, aber das Logo davon ist tatsächlich Bowser's Logo. Ja, das ist auch Baby Bowser, ne? also Mini Bowser, sag ich mal, nee, das ist nicht Mini Bowser. Der, der, die Mini Bowser stammen aus ähm, Mario Party. Das ist der ja Baby Bowser, ja, also was Bowser irgendwann sein wird, ne? ja, okay. so ähnlich. Und guck, guck, dir, guck dir da oben mal, mal das Dach an, das ist alles voller Blumen, ja dann schön ja mit der mit ganzen pinken wolle kein wohl da, da so so ein stil für Geschmack hat oder würde ich sagen wir gehen da schon mal rein ne? baby bowser schloss okay bin bereit gut dann los muss drücken ja, nehmen das und nimmst das Ja. Komm, wir starten bei bauser mal einen kleinen besuch ab der hat ja und der hat ja unsere wolle geklaut ja. und was müssen wir jetzt machen den müssen wir jetzt umbringen ja mit wolle hm. das ist genauso wie in Mario luigi super Saga als äh, bauser plötzlich vor piet stand und die dann geweint hat, er hat die prinzessin zum rein gemacht mit dem müssen wir umbringen ne? ja. so? von leicht in der Aber right. ich dieser ja. Okay, ich weiß nicht, ob da was war. Ich weiß es auch nicht. Es geht. Gibt jetzt gibt es sowieso keinen Weg mehr zurück. Wir sind da. Weg uh. da. Ja oder so. Hast du gesehen? Oder eigentlich in den Abgrund stürzen. Soll sie den Abgrund schlecken? So, Und so. Ah. Das ist ein viel schlimmerer Tod. Klick. Au, au, au. Guck dir mal die ganzen Blumenpuste hier an. Ja, der empfangen Geschmack. Hey, warum werden wir uns nicht angezeigt? Ich bin noch, ja, Ding ist... hm? ich noch mein -Ding hier Dinge. ist habe noch äh, meinen Tarndingen hier, meinen Find-Dingen hier gefunden. Die werden uns angezeigt. Ja. Okay. Ah, achso, wir fahren hoch. Jetzt going up. Kämpfen wir jetzt schon gegen Nein, noch nicht. Ah, ich verstehe. Wir brauchen bestimmte ah, Wollfarben. Brauchen ah. grüne, blaue, rote und. Weiße. Oh. Ja, Wolle. Also, Aber da, wie wir sicherlich schon sehen können, da ist Baby Bowser. Ja aus Bowser Junior. Es ist aber nicht Bowser Junior. Er so sieht so aus. sieht so aus. Moment. Moment. Er sieht nicht aus. Es, es ist ja nicht Bowser Junior, weil es fehlt ein ganz wichtiger Aspekt bei ihm. Ja, Schürze oder? Genau. Ist... Ja, genau. Das Lätzchen Das hat er Letzchen, ja. Genau. Das hat er ja gar nicht. Ich meine, er zieht sich ja drüber, um, um drohig auszusehen. Nee, klingt ihn aber nicht wirklich, ne? Nein. Mein, er ist Fighting Bowser Junior. Hat er da rot? Hier äh. <lacht> <lacht> <lacht> weg. Ja, ein paar rote damit. Ja, ich habe ein paar rote. Rot, grün und blau, oder? Ja. Aha. Guckt, wird hier sogar schön angezeigt, was hier ist. Also hier ist ja Herz. Da gehen wir erstmal mal zurück und machen das, ne? Äh, ja. Und hier oh. aber verlieren, Au! nein, da ja, ist es passiert. <lacht> genau das, das sollte nicht passieren. Warte. Ah, Blag, oh. sie hat mich reingeschubst. Schieß auf den Blag, wieso geht der kaputt? Ja, der geht dann durch die Knie, so. aber ich, ich habe auch einen roten schnell in die röhre Gut. jetzt sterben also einer von uns noch äh, ich sag, vielleicht nicht so viele ich will jetzt nicht verlieren ich auch nicht dass sie erst mal wir nee. Erstmal speichern ja wir und bringen den wir bringen den roten erstmal und ein checkpoint am besten wir haben schon zwei von vier ja ich mach mal eben so. Checkpoint. Ja, aktivieren wir bitte. Okay. Und sobald wir die anderen beiden haben, aktivieren wir den anderen. Checkpoint. Genau. Ja. Das klingt nach einem plan Grün und blau, ne? äh, ja. Obwohl. Moment mal. Müssten wir eigentlich gar nicht machen. Ja, irgendwie nicht. Wir sind ja. Wir sind. Wir haben diese Farbe. Aber lass uns äh, uns trotzdem hier eben oben gucken. Mal gleich ausprobieren. sind fangen viele schwarze. ist falsch. Ja, ich meine, schwarze Scheigeist. Wir sind nur schwarze. Material Master war keine Schwarz. Ja, nein, ich habe Schwarze natürlich auch lieb. Ganz besonders die Schwarzen. Ja, what? aber what? What? ich habe es gesehen. Das ist, Wolle. das ist die Nummer zwei. Ah. Und Weiße. okay oh, Okay. Und weiß brauchen wir gar nicht, ne? Oh. Ja, ich weiß. Nee, ah, weiß. weiß hatte ich schon. Ja, ich weiß. Ja, weiß. geht es wieder überall im Kreis, ey. Ja. Whoa. What? What? The? Hast du das gesehen? Ah. Okay. Ah, muss ah. es, es auch. Ich habe es, ich hab's gerochen. Riech oh oh. Das ist ein grüner. Oh nein, Aber ich glaube wirklich, das hat funktioniert, ey. Weil ich habe Anfang äh, ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, was ich machen musste, als ich das, das erste Mal äh, gespielt habe. Ja. So, und dann hier. Wir versuchen es einfach mal. Ja, wir, wir versuchen es gleich einfach, wenn wir wieder mal Okay, ich hab voll. Okay, hier ist, ah. irg hier ist irgendwo ein Schalter. Alter wir können auch schwimmen. Ja. Ah! Hier ist irg irgendwo ist hier, ist hier ein Schalter. Warte. Rüber. Ist super duper Teamwork super du paar schieten ja das ist eine tasche nein ah vorsicht ah vorsicht boah ich komme da nicht hey wir haben alle wolle gefunden war ah, das noch ein oh. oh. das ist ein geschenk geschenke Da. Ja ist klar nein du nein. Oh, warst doch voll ja ich war wirklich voll ich war voller hoffnung und ja. voller liebe du ah, was wohl wurde ich gerade getroffen ja also ich wurde ich wurde gerade getroffen ey. Könnt ihr es war ist ein Schalter? Irgendwo ist hier ist einer und okay. da ist einer. Hey, alles einsammeln. Und ja. also kämen wir dahin. also gesehen? Na. Ja. jetzt überall Ich denke. Ja. Also ist noch ein Gebiet, weil uns fehlen irgendwie noch Blauen, ne? Wir haben noch keine Blauen gesehen. Nee, allgemein uns fehlen irgendwie drei von vier Sachen noch. Warte. Ich aktiviere mal den Checkpoint. Ich, ich will jetzt versuchen. Funktioniert nicht. Ja. Vielleicht bin ich nicht das richtige. Vielleicht bin ich nicht das richtige Grün. Mal. Aha, ich bin ja. aber das richtige Blau. Okay, also. Warte mal, wo war denn Grün? Oben rechts, ne? ja, Oben rechts ein ganz besonderer grüner ton ja, Du bist nicht das grün was wir brauchen das grün von dir ist nicht das gleiche grün wie meins äh, ich bin gar nicht grün war so wieder nicht gemeint mein grün ist nicht gleich dein grün verdammt <lacht> wir jetzt hier hoch wir müssen doch hier irgendwie wieder hochkommen Ah hier, oh. Ich glaube ich. Aber es hat bei mir wenigstens funktioniert. Da ist ein Grüner, den hole ich mir eben. Okay, ich habe ihn. Oder oben um reicht es glaube ich was? Was? Weiß ich nicht. oben ist was? Hier, oben ist was? nein Danke. Hey. Ah böse Blume. Ah, böse Blume. Oh, geil nice. warte welche Blume fehlen uns noch zweite blume hm. Hm. Hm. wenn ich eine blume wäre wo wir nicht verstecken Vielleicht noch irgend irgendwo in der erde ja würde mich auch irgendwo in der erde verstecken aber ja, wir brauchen hellgrün ja ich habe ja das grün haben wir hier unten schon überall da ist nichts also hier ist nichts Gehen wir mal noch mal hier lang ich glaube hier dürfte noch was sein Na, los. Na, wir müssen alle von die töten ja du? Nee. hat leider nichts damit zu tun ja Und wenn wir schon mal hier sind da ja, waren nur die platz ne? Ja, und die Roten. Nö. Nö, hier ist nichts. Alles weg. Oder wir haben die schon verpasst. Kann sein. Aber lass uns erstmal das Level abschließen. Ja. Oh, ich krieg keine Wolle. So, weg wir Mann, okay. Da haben wir es. Mit einer unnötigen Funktion ja? Ja. Gut. Nun denn? Sollen wir reingehen? Ja, warte. Okay. Und warte, wieder drauf. Ich dachte, da oben wäre Oh egal Scrolling, scrolling, scrolling in my skin. Na, Leveler, noch. Das erinnert mich irgendwie an, das erinnert mich an ein ja, das letzte Level aus äh, Yoshi's Island. Da kam man auch nochmal vor. Unh, hat uns mal genervt. Ah, okay, gib mir mal mehr Wurde. Was ist da unten passiert? Hm? Der Ding ist einfach weggegangen hier. Und dann... Na, was Verdammt. Du bist fast tot, sich gerade. Kann er gar nicht treffen. Hey! Der teleportiert sich einfach weg. Ich konnte ja noch gar nicht treffen, als er da war, Hey, aber wir sind da. Ja. Der finale Kampf steht uns bevor. Jawohl. Und hier ist auch kein, äh, kein verstecktes Objekt mehr. Danero, würdest du bitte. Würdest du bitte. Ja. Reiner. Reiner. Jetzt gibt es auch so Maul. Genau. Für hier. uns. Nee, ich glaube nicht. Baby Bowser ist, ist nicht schwer. Da ist der in Yoshis island stärker. Wo ist nicht Warum ist er nicht hier? Junger Herr Bowser, ich bin hier. Keine Sorge. Kein Grund zum Schreien. Du bist zu spät dran. Viel zu spät. Was hast du gemacht? Gib mir die Wolle. Ich will mit dieser Wolle ein großes Schloss bauen. Für mich. Ganz allein. Hey, einer. Hä? Wer seid denn hier? Die Wolle gehört mir. Mir, mir, mir. Wiederholen ist gestohlen. Junge Herr Bowser, lasst mich euch helfen. Okay. okay, Zwei gegen zwei, right? äh. Äh. Ja. Oh. <lacht> <Nicht Wasser. lacht> was? Ja. sogar, Meg? Was erstmal nur auf Baby das uh, Attacken auf? Ja. No. Ich mach ja auch nichts. Okay, jetzt mal doch. Bam. Das ist einfach. Ja, Ja. Der Kampf gegen Lebensmord oder ist einfach. Ist deine chance durch die flammen durch ich war noch voll angeguckt ja wir haben es geschafft hm. natürlich nicht das war es noch nicht oh. junger herr seid ihr wohl auf ihr joshis wie konntet ihr nur moment mir kommt da eine idee mit der macht dieser wolle könnte ich oh das ist perfekt hey. das ist keine gute idee Nun, was passiert denn jetzt? Boah, jetzt strickt er sich auch einen neuen Joschi zusammen. Nee, leider war äh, was Dümmeres. Pass auf. <lacht> jetzt bin ich sauer. Okay. Äh. Dieser Kampf ist ein Witz. ist nicht schwierig. Wir müssen hier, hier eben ein Wollknor finden, was hier irgendwo. Ah, da, da haben wir schon eins. Das ist, weil das Ziel ist ist nicht mal Baby Bowser selbst, sondern seine Wolle da oben. Okay. Au! Ah, oh, trifft nicht. Ah, wir müssen still halten. Aber ah! oh, ich habe keine Wolle. Nice Wolle. Ich habe wolle gesehen. Alter. 3-3. Ja. Oh. Oh, er, Mann. er hat nicht mehr viel, er hat noch zwei, noch zwei Teile, hatte noch. Eine noch? Oh, ich dachte schon. Na komm, aber... Ja, das, das... war's! Er ist down. Hm. Das... das war der Kampf! Ja, <lacht> alles klar. Wirklich? Die Wolle löst sich von Baby Bowser und versteuert sich in alle Richtungen. Hm. Plötzlich vereinen sich die losen Fäden und die Yoshis sind zurück. Die einfarbigen nur. Ja. Langweilig. So, jetzt es aufs Maul. Wie? Könnt ihr dem jungen Herrn so etwas antun? Dafür werdet ihr irgendwann noch bezahlen. Am 28. März vielleicht. Ja. Weil, kleiner Fact, wir zocken auch Yoshi's Crafted World. Ist das nicht so, Danilo LP? Ja. Danke sehr. Aber dauert ah. noch einen Monat. Ja, es dauert noch einen Monat, aber ein Monat ist ja schnell vergangen. Und so kehrten die Yoshis zurück auf ihre endlich wieder friedliche Insel jetzt das den fall versteht hoffentlich denkt baby Bowser darüber nach was er angestellt hat <lacht> machten der hund auf dem mond keine ahnung naja und da war schon das credits. Sind, ja das sind die credits von gut viel und gut viel macht der Schalke dem und jetzt läuft er weg <lacht> ja ja das heißt es ist nur noch irgendwie die Speziallevel freizustellen und noch all das was noch fehlt nachzuholen das machen wir offscreen screen ja. er holt seine Bomben raus aber er konnte dem Hund nichts antun und entweder was passiert sie jetzt jetzt boom boom Hormon explodiert <lacht> ja. fällt auf die Erde runter genau aber was sagst du zu dem, zu dem Spiel ja, wir machen schön friedlich, also. Ja, es, es ist auch wirklich ein friedliches Spiel. Weil dieser Wolle, dieser Wolle-Stil, er ist er hat einfach so alle mitbewegt, aber auch mich. Mm -mm. Weil jeder Farm fand ihn gut. Und, und das ist auch wirklich ein schöner Stil. Ja. Weil der, ähm, der Crafted World, ähm, Grafikstil geht eher an, in Richtung Pappe. Okay. Ja, okay, crafted, ist klar. Ja. Wie gesagt, wir werden äh, offscreen, werden, werden wir noch äh, die ganzen Level nachholen. Wo uns noch alles fehlt. Und dann kommen die Speziallevel dran. Weil insgesamt sind es noch sieben Level, die gespielt werden müssen. Ja. Aber. Wir haben, den, wir haben das normale Ende haben wir geschafft. Wir, wir spielen die äh, sieben Speziallevel und dann machen wir auch noch mal dieses Level. Jo. Mit Boss. Und dann haben wir auch ein absolut geniales Finale. Alles klar. Und da ist schon wieder Karek. Oh. denkt sie so, hm, nur ein Monat, dann kann ich mich rechnen ja oh, schon wieder ein geil Ja, ist Yoshi irgendwie älter als Bowser. Keine Ahnung. Und, oh. Oh, oh, ja. nein! Er ist auf dem Mond <lacht> gefahren. Also erst fliegt er irgendwie so ins Meer wegen uns in Mario und Luigi Superstar Saga. Äh, ja. <lacht> abputiert und... Boom. <lacht> Der Hund lebt immer noch. God Ende. Gott fucking damn. Ja. Ende. Kann man eben das Ergebnis noch sehen. Na. No. Wir haben nämlich alle Wolle gefunden. Ja. Aber ja. nicht alle Münzen. Ja. Danke fürs Spielen. Jo, kein Problem. Ja, jetzt werden wir auch noch mal eben sehen, welchen Yoshi wir wieder zusammengehäkelt haben. Oh, du kannst dir nur eine Musik mit leon hören. Cool. Wobei, aus Schloss wurde ein woll -Yoshi wieder zusammengehäkelt. Auf dem Woll-Atoll wurde der Boss-Pavillon eröffnet. Wann irgendwie den einen, den Boss, den wir davor hatten, schwieriger mit den Kanonen am Rücken. Meinst du, äh, Ja, ja, war irgendwie schräger als das stimmt wirklich. Also, Baby Bowser in diesem Spiel ist echt ein Witz. Ah. Sehen wir eine Prozentzahl oder so? Ähm, warte mal, ich guck mal eben. Nee, leider nicht Schade. gucken wir mal eben, äh, welchen Joshi äh, wir wieder noch zusammengehegelt haben. Baby Bowser Yoshi kann sein. <lacht> Na, hey, guck mal da das Sind jetzt die ganzen normalen Yoshi's und Piranha <lacht> und Piranha? Yoshi und hier, wie wir hier sehen, kann 270 Blumen gibt es insgesamt in diesem Spiel. Oh. Und wir haben wir haben echt was Gutes hingelegt. Ja. muss ich sagen, Warte mal, da ist der Boss-Pavillon. Das werden wir auch noch machen. Ja. Gucken, wie der aussieht. Der Bowser. Ja, äh, Yoshi. ja. wir sehen einfach auf Screen zusammen. Genau, wenn sie sagen, ich wagen tatsächlich Baby Bowser Yoshi cool. cool aus. Okay, gehen wir zurück ins Bau zum Wollatoll und da beenden wir den Part. Ja. Und die Bonuslevel sollen schwer sein. Ja, die Bonuslevel sind nicht leicht, aber sie sind machbar. Gut, also nicht so wie wie ist ja noch mal Straße des Siegers oder irgendwie so was. des Glücks. Nee, nicht äh, wie ist das noch mal dieser eine letzte level von new super mario bros hat wir wo wir am verzweifeln waren ah, der weg der champions genau oh Gott. erinnere mich bloß nicht daran wer nicht so. weiß wovon wir reden wir haben natürlich auch super mario 3d world let's play solltet ihr euch angucken vor allem in den letzten part ja wo wir oder die letzten beiden parts wo wir am verzweifeln waren aber das tut jetzt erstmal nicht zur Sache. Fakt ist, wir haben das Spiel vorerst abgeschlossen. Wir sammeln offscreen noch noch den letzten Zeug ein und auch die letzten fehlenden Yoshi's. Und dann kommt die Speziallevel dran und da sehen wir uns wieder beim ersten Speziallevel. Ja. nur irgendwelche abschließenden Worte? Nein. Außer du rennst noch im Kreis. Dann möchte ich mit dem Kreis ja. rennen. Ja. Oh. Okay, dann bis äh, bis dann. Danke fürs Zusehen und bis dann und Ciao. Ciao Ciao you <music>